Hi Leute, was geht ab? Hier spricht wir, euer Random Life und wir sind heute ähm, auf der Suche nach einem Eingang zu einem verschütteten Bunker. Wir haben nämlich einige Informationen von älteren Menschen bekommen, dass hier auf diesem Gelände noch ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vorhanden sein soll, angeblich mit einer alten Schrift und vielleicht sogar noch ein paar alten Relikten drin. Der Bunker ist seit über 80 Jahren verschlossen. Ihr seht das hier auch. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir den Eingang vermuten, der hat ungefähr eine Fläche von 1, 2, 3, 4, 5 Meter mal 3 Meter, 5 Meter mal 3 Meter, wenn er hier endet, könnte aber auch sein, dass er bis hier hingeht. geht, dann wäre er ungefähr 5 Meter mal 8 Meter, ich zeige euch das mal und von daher, wir vermuten den Eingang entweder in diesem Bereich oder in diesem Bereich, warum, hier gibt es verschiedene Bunker auf diesem Gelände, da zum Beispiel ist noch einer, ich versuche die Kamera maximal unten zu halten, damit niemand erahnen kann, wo wir sind. Weil wir wollen natürlich nicht, dass dieses Relikt ähm, nach so einer langen Zeit dann irgendwie auf der Urbex-Karte landet oder oder oder. Und deswegen, es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir den ausgegraben haben. Aber ich denke, dass wir das packen, oder? Schaffen wir, oder? Ich auch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. so und wir fackeln nicht mehr lange wir fangen jetzt an mit dem Graben. So viel sei gesagt, wir befinden uns ungefähr 30 Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze auf polnischen Hoheitsgebiet und haben hier über Internetrecherche diese Anordnung von verschiedenen Bunkern gefunden. Und wir waren schon mal hier und haben oberflächlich nach den Bunkern gesucht und sind auch fündig geworden. Allerdings wussten wir nicht, wo genau dieser Bunker ist, den wir jetzt gerade versuchen auszugraben. Und haben dann nochmal einen neuen Anlauf gewagt und hoffen natürlich heute, dass wir hier in den Bunker reinkommen. Georgi, wie ist es? Aber noch nicht wieder. Zeg ja. okay. maar. Hier gegraben. Seht mal das Loch an. Ich zeige euch mal, wie tief das ist. Innerhalb von einigen Sekunden hat er locker mal einen Meter gegraben und das müssen wir jetzt aufschaufeln, damit wir quasi auch da reinkommen. Ich wollte vorschlagen, ich gebe jetzt Gas und die gucken ein bisschen zu. Kann man schon fast mit Hand machen, ne? Also Leute, auf jeden Fall gut anstrengend. Wir müssen uns auch beeilen, weil hier sind noch einige ähm, Fußgänger und wir wollen natürlich hier keine Aufmerksamkeit erregen. Deswegen gebe ich ein bisschen Gas. Mit der Hand ist sogar einfacher. Okay. Ist der Boden zusammengesagt? Nee, ich habe den noch großflächig ausgegangen Okay, ich habe hier Pause gemacht. Okay. Ja. Ich wenn du das hier siehst, hier wirst du niemals durchkommen. <lacht> Hallo meine Freunde, also <lacht> ihr seht es an meinem Gesicht, ich lächle, wir haben hier vorne schon, ich zeig euch das mal ganz kurz, ein riesen Loch gegraben. und locker mal anderthalb zwei Meter tief und <lacht> und äh, ja jetzt, jetzt haben wir es glaube ich gefunden, weil da drüben war gar nichts, aber schaut mal. Ich zeig euch das mal. Da unten. Seht ihr den kleinen Spalt? Da müssen wir uns jetzt reingraben. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, stay tuned. Bis gleich. Ratten. So Leute, wir haben den Schlitz gefunden, den Eingang. Aber es ist auf jeden Fall noch richtig viel Arbeit. Richtig viel Arbeit. Wir gucken gerade mit dem Handy rein. Zeit mal. Wir gucken, ob wir da schon was erkennen können geht auf jeden Fall groß um die Ecke rum. Da ist auch ein Eingang. Da ist auch Nein. Ah, okay, der ein Eingang ist um nicht. Aber die Inschriften hast du noch nicht gesehen, ne? Die werden bestimmt da an der Wand stehen. Ja, muss so. Weil da hinten sind sie ja nicht dran. So Leute, wir nehmen wir die Lampe weg. So, ihr seid jetzt die Ersten, die quasi mit reingucken. Ich guck jetzt gerade hier um die Ecke rum. Oh, hilf mir mal raus. Was ist los? Was ist los? von bist du roten Kopf? Du guckst Dann weißt du, was ist. Oh, du hast es gleich. Kriegst du ein Rohr schon? Alter Leute. Ohne Witz. Ich habe mittlerweile echt Hoffnungen, ne? dass wir das hinkriegen. Schaut euch mal an, wie wir schon gekommen sind. Wir sind schon über vier Stunden, wir haben Graben. Und schaut euch mal diesen riesigen Brocken an. Der Ding wie locker. 20? Ja. Brauchst du Hilfe? Alexander, hilf nochmal. Nee, das liegt dahin. So. Alter, der braucht hier keine Hilfe. So, rein mit dir. Alter, guck mal, Leute. ist nicht mehr. Ja, da fängt es an zu regnen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch reinkommen. Drückt uns die Daumen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Kapibara, Kapibara. Ist da einer? Ich glaube, schlimmer. nicht da, wo du stehst, du musst sehr uns... ja, nee, da... so, ja, zurück. Da kommt er. Der, der, Komm der, der, mal, kommt, gleich, der ja. kommt gleich, der kommt gleich, der kommt gleich. Guck mal das, Brett. das ist jetzt Loser. Ja, Loser. Aber noch nicht Loser. Ey, Los Süßer. Jump. Nein, Jump los. Mal. Was? Los ja. Nein, Los Was ist das? Kannst du nicht Los Nein. Nein. Frag mich mal. Los Ja. Frag mal. Lo denn? mich mal. Was? Was Soll fragen? Was Los Süßer? Was Los Süßer? Ja, aber danke. Ich bin süß, danke. Äh. <lacht> Mach das die Ist, wenn er wieder runterrollt und du bist drin, dann kommst du wieder raus. So, ja, reingehen und gucken? Ja, guck mal, nimm die Lampe mit. Kabel ab. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es als Teamarbeit geschafft. Schaut euch das mal an. Das Riesenloch. In der Tonne das gemacht. Alter, wie geil. Oh. Adios, Leute. Adios, mo Geil. reinzugehen. zu gehen. Leute, wir gehen in den Bunker, das erste Mal seit der Krieg zu ist. Oh, und ich komme wieder nicht rein. Oh, ich bin viel zu dick geworden. Die liegt noch da. Gehen wir mal das Licht. den Moment genießen. Okay, Lieben, wir melden uns gleich nochmal zurück. Alles andere hat die richtige Idee, warum sofort wir es machen, warum kann ich einfach mal den Moment genießen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, fünf Stunden, wir haben fünf Stunden, aber wir haben es geschafft, wir haben den Bunker frei können und die Inschrift von der damaligen Zeit ist immer noch vorhanden. Unvorstellbar, unvorstellbar. Ja, an dieser Stelle, einfach mal gesagt, wir interessieren uns für die Geschichte, die Ideologie und die Nazi legen wir komplett ab. Aber die Geschichte dahinter, jeder, der einen halt Moment dazu noch guckt, der weiß, was ich meine. Das ist einfach nur, mal, dass solche Dinge noch vorhanden sind. Ich brauche Licht. Ich brauche nicht. ich brauche nicht durch. Brauch brauch rein, du muss da durch. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Nicht oder, sondern und. Ganz besonders und. Die Relikte aus der damaligen Zeit, die wir auf dem Foto gesehen haben, sind immer noch hier. Wir sehen hier eine Flasche. Meistens ist hier noch ein Datum drunter, hier aber nicht. Was ist das, Olli? Granulat? Das sieht schwerer Gasmaskenfilter. Ach, das ist von der Gasmaske. Das Aktiv die Aktivkohle. Und eine alte Steckdose. Luftwaffenadler, das passt auch zu dem Bauwerk. Und irgendeine Dose. Heftig, Leute. Absolut heftig. So. Mit den Bildern werden wir uns jetzt verabschieden. Ich werde mich noch mal melden, wenn wir das hier alles zugebuddelt hab, haben. Wir lassen das natürlich nicht so, wie wir das hier aufgebuddelt haben, sondern wir kümmern uns natürlich um die Fachrechte, Was fachgerechte ja, ich auch raus. Ähm, Verschließung. So, Ob das klappt? <lacht> ich glaube, das klappt nicht, Alter. Der kommt doch nie wieder raus. Du, du kriegst hier doch nie wieder raus. Der soll die Jacke ausziehen. So, das ist der Eingang, Leute. Der Kollege ist gerade noch vorbeigekommen. Der kommt jetzt hier noch rein. Einfach Füße runter. Ist nicht weit. Füße runter. Füße ist runter. nicht weit. Achso. Die packe ich mal im Hintern. Oh, Riech mal dran, riech mal dran. Jawohl, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und da. So. Ja. Olli ist so eine Machete, Alter. Bring <lacht> wieder Olli, guck noch mal. Tschüss. Ich find's auf dem Bauch gebrochen. Ja, auf dem Bauch. Er ist der er ist der Bauch. Tschüss Leute. Ja. <lacht> ist die Bauchel. Genau so. Er hat keine Gerüts, mhm. er ist Gerät. Guck mal noch mal rein. Jawohl, tschüss. KB. Ey! Leise. Mach, mach, Holzbreibe, wo? Ja, zu den Schiff drauf. Leute, wir haben den Bereich um den Bunker wieder so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Selbst Laub haben wir drüber geworfen, zusätzlich noch mal Äste und ja, Zeit, Adieu zu sagen. Ich hoffe, das Abenteuer hat ein bisschen gefallen. Wir haben jetzt insgesamt glaube ich sechs Stunden gebuddelt und äh, freuen uns jetzt auf jeden Fall auf ein gutes Essen, auf eine warme Dusche und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.